In mir haben Tester und die allermeisten Tester und die an ihr und an dieser Hinsicht gemacht haben, wo sich immer auf den Gehorsam konzentriert haben. Par contre, es also ist möglich, die Zucht von Tests auch am Gegensinn zu lesen. Das heißt, wenn man weiß, wie viele Leute folgen, und wenn von der Art Hypothesen darüber aufstellen kann, für wen sie das machen, dann kann ich auf der anderen Seite auch gucken, was bei denen geschieht, die das nicht machen. Wir haben also, da so ein andere wieder mit der Resistenz. Wenn resistere resistiere Leute auf Gruppen und auf Upassungsdruck. Wenn die bleiben Leute par rapport zur Autorität am Ungehorsam. Das sind wichtige Fragen, für die jetzt selbstverständlich auch kein Licht an einfachen Antwort gibt. Wenn man bis Laufen der Resultate vom Ash auf dem Milgram gesehen haben, ist das die Sache mit der Resistenz nicht so einfach ist. Aber den auch gesehen haben, dass die solchen Etüden, die bis heute im Kontext vom Esch auf Milgramm gemacht wurden, ist das die der, der auch oft nicht nur psychologisch sind. Es ist nicht so, wie auch Psychologen gerne an ihre wissenschaftlichen Fantasie hoffen, dass es am psychologischen und am seelischen etwas wie Naturgesetze gegeben hat, die immer und überall wo sind. Es gibt an dem Sinn kein psychologisches Äquivalent vom Gravitätsgesetz, es gibt kein psychischen Energieerhaltungssatz oder kein Gesetz von der Seele. Psychologie spielt sich immer in einer Gesellschaft und in einem geschichtlichen Kontext auf. Und das geht ja schon implizit aus den Variationen auf viel, bei denen den Ash und den Milgram hier probanden, ähnliche Situationen in einer anderen Konfigurationen und Liebe gelassen. So am geschichtlichen Rückblick klar, dass die Resultate vom Asch-Singen-Konformitätsexperiment auch etwas mit dem Amerika aus den 50er Jahren zu tun hatten. Das war nämlich der von der McCarthy. Persekutionen, auch vom Umfang von Karl Krieg. Denn Thomas McCarthy war ein Politiker, der überzeugt war, dass die amerikanische Regierung von Kommunisten infiltriert gewesen Und An denen ein großes Hexenjurst auf Kommunisten organisiert, hat. den Hexenjurst auf allmählich also Leute, aus der Politik, aus also der Kunst und sogar aus der Wissenschaft. Ein davon war not einmal Robert Oppenheimer, der Leiter vom Manhattan projekt für die Herstellung von der ersten Atombombe. Es war also ein Zeit, wo überall Gefror gelauert tun, wo all Matmensch eine gefährlichen, kommunistischen Agent sie kommt. war du gefährlich, und es war extrem wichtig, sich solidarisch mit der Regierungserfahrung zu weisen, für die rote Gefror, auch selbst wie Virus, aus der Welt zu schaffen. noch es statt Majorität von der amerikanische Population hat ihre Regierung, hat den Sicherheitsexperten an ihrem Konsens, das Gefahr überall Laura gave. Es gibt also nicht wundern, dass in so einem Kontext, in einer Welt von Angst, Paranoia, allgemeiner Gefahren, Hysterie Regierungsaktionismus, den allgemeinen Konformitätsdruck mehr groß war, wie du nur an der Sicht so Tester, wie die vom Asch oder vom Milgram, können also weit über psychologisch psychologische Daraus-Orep, die Welt aussuchen, An gemacht Gemarkung. So sind zum Beispiel die Resultate von den Asch-Tests an den 60er an die Jahre von der Ablehnung gegen den Vietnamkrieg, an die Kritik vom Feminismus, an den Zivilrechtsbewegungen, ob ein geschichtliches Minimum aufgefallen. An Umgedreht sind um ein von der Regenära, also als echt Konsequenz von der neoliberalen Deregulation von der Wirtschaft und der massiven Abwertung vom Individuum und seine scheinbaren Freiheiten, die Resultate vom Konformismus-Test er geschichtlich heisch geklommen. Aus der Studie von der 90er Jahre konnte ich sehen, dass trotz scheinbarer Privatisierung und Befreiung, dass trotz dem Road to Freedom, wie der Milton Friedman es genannt wird, der Konformitätsdruck seit den 50er Jahren noch nie so groß war. Die große wirtschaftliche Freiheit scheint also eine Wirkung an dieser Hinsicht zu haben, die nicht mal der Mercati seine Hexe hat. Das scheint paradoxal und bedürft eine Erklärung, aber nicht das kann, ja. Ich komme noch gerne auf froh von der Resistenz zurück. Man hat schon gesehen bei den Konformitätsstudie von Solomon Asch, dass immer ein kleiner Prozentsatz von Leute da sind, die nicht mitmachen. Leider sind so statistische Tester sehr überflächlich, wenn es darum geht, zu verstehen, wie was Leute so handeln, wie sie handeln. Das können in recht als individuelle Gespräche mit mehr grosser Sicherheit herausfinden. Und, und danach. Aus dem Grund haben so Fische wie den Asch und den Milgram auch große Werte aufgelöst mit den Leuten nur den aufgeschlossenen Tester zu schwätzen und all die Gespräche zu dokumentieren. Besonders die Milgram waren in dieser Hinsicht immens systematisch vorgegangen. Hundert und hundert Seiten von Transkriptionen, von den Gesprächen, sowohl während des Tester wie auch Nodentester schriftlich gefasst, an analog. los. Eng von seinen wissenschaftlichen Inspirationen waren auch die Demos schon immens bekannte Studien über autoritäre autoritären Charakter, die im Kontext von der Recherche über Antisemitismus und den Autoritarismus gemacht geoffen. Die Etude war nämlich ein Plan von der Methodologie von einer raren Subtilität, auch dazu ein nächstes Jahr mehr. Aufgrund von den Transkriptionen vom Esch, mit ganz besonders vom Milgram, gab es noch einmal eine ganze Reihe von immens interessanten Analysen, ich war dann Ich den Tester auf dem Niveau von der persönlichen Interaktionen gelebt haben. Aber für alle, auch was probanden Normtests von ihren Gedanken am Gefühlen mitgedehnt tun. Die Analysen von den Interaktionen sind psychologisch gesehen schon ein Niveau mit Dave umgelöst, wie die just beschreibenden Statistiken. Und dann wieder mit einer Analyse von den Interaktionen, fängt den an, an das psychologisch heranzukommen. Auch habe auf ganz viel Recherche, und schwimmen Schüsse, aber nur Aspekte limitieren, die für das Phänomen von der Resistenz wichtig sind. Beim Lesen von den Echanges zwischen den Probanden, also von den Leuten, die elektrisch schocken gehen sollten, und den Responsable vom Test, also die, die ihnen sollten, sie sollten die Schocke gehen, fällt nämlich etwas direkt ab. Die Leute, die auch die, die am besten Folgen und das bis zum Schluss, manifestieren eigentlich nie genau das, was die blanke Gehorsam oder auch Kadavergehorsam nennen können. Eigentlich gibt es keinen, auch bei denen, die am besten Folgen, die nicht diskutiert, die nicht meckert, die nicht zeigt, und die nicht zweifelt. A contrario zu dem, was Statistiken in Gleven lose könnten, es an all denen Tester, nicht zu milchern Zeit an nicht Haut. Leute, die einfach blank an ohne alle Gegenwürden, ohne alle Diskussionen, wie hypnotisiert oder traumatisiert gefolgt hätten. Es geht andere wieder immer frohen, Zweifel, Diskussionen und sogar Passivresistenz Resistenz an Ablehnung gegenüber. Denen. Auch bei denen, die letztendlich einfach gefolgt haben. Und nicht mal die, die zeitweilig einen offensichtlichen Sadismus beim Strophen manifestiert haben, haben das nicht auch gemacht. Auch Sadismus kann ein Offizier sein in den anderen Konflikt an Angst. An einer Studie von 2015 hat der amerikanische Soziologe Matthew Hollander sich die Sache mir genau angeguckt. Ein Holländer hat selbstverständlich Kenntnis von den Studien, leider nicht ganz so viel über den Milgramm seiner Testtranskriptionen. Aber wir wollten sie, aufgrund von diesen Transkriptionen herausfinden, wie die Probanden, die nicht gefolgt wurden, sich von denen in Schäden, die gefolgt wurden. Dafür hat er also nachher geguckt, wie die Probanden mit dem Experimentator, den Mann am dem Schüler, der gefoltert wurde, interagiert wurden. In heute, an seiner Analyse von 177 Transkriptionen, drei Erstaunlich und interessantes Phänomen herausfand. Erstens, inzwischen den so zu den dass alle Probanden auf da Weise resistieren. Kein, auch nicht die, die bis zum Schluss gegangen sind, hat das gedankenlos oder schweigsam gemacht. Zweitens, zu den dass Resistenz nie an einer momentanen Intervention besteht wie immer ein ganzer Prozess oder einer Entwicklung ist. An drittens wird heraus von der delight die mitmachen, an die, die resistieren, auf viele von den nämlichen Techniken Formen von Resistenz zurückgreifen. Den Holländer hat hier sechs verschiedene Formen von Resistenz an der Interaktion herauskristallisiert. Die allgemeine Resistenz hat für diesmal immer gemeinsam interaktionell Muster mit drei Momente: Den Experimentator oder die Testperson, um seine Aufgaben auszuführen. Testperson benutzt ein oder mehr von den sechs Formen von der Resistenz. An den Experimentator insistiert dann nochmal, man Test weiterzuführen. Es ist an dieser Sequenz, wo alle Personen mit verschiedenen Methoden oder Techniker resistieren. Den Holländer distinguiert drei subtil und drei explizite Formen von Resistenz. Die äh, mit, äh, mit subtilen Formen sind erstens Schweigen, nicht zu entzücken, zweitens Fluchen und drittens Lachen. Die mi explizit Formen von Resistenz sind, viertens sich äh, und die gequälte Person werden für ihre Meinung zu kreieren. Vernünftig und um den Experimentator zu wenden, für mit ihm zu diskutieren, als erstens für sich den Test zu verbrechen. Ein Remark zum Lachen, die hier also als subtil Form von Resistenz gilt. Ein Lachen kann ziemlich viel heißen und es heißt nie unbedingt, dass eine Person froh ist also dass es hier gut geht. Bei manchen Personen trägt sich Scham mit Lachen, also der Angst, Riechon, nennt ihn da dann Französischen. Das Lachen dass ein Malaise oder ein kontrolliert Roserei austrägt. Das Lachen, das sich an diesem Test manifestiert hat, war ein nervöses Lachen, wie der Holländer das beschrieben hat. Das hat also nicht mit Sadismus zu tun, mit dem Dävenmalez von der Person. Was denn dann? Auch die Personen, die bis zum Schluss gegangen sind, von den Personen, die echt abgehauen haben? Oder wie genau gefragt, was ein Unterschied verhält an Verhaltensprozess von denen, die fallen bis zum Schluss, an denen, die ab einem Moment den anderen resistieren? Nun, den Unterschied leidet an der Unzählung und an der Progression von den sechs aufgezählten Formen von Resistenz und von ihrer Wiederholung. Allprobanden und die Echtform für Resistenz der schweige nicht so ein Zecken, wait and see. Auch die, die bis zum Schluss gemacht haben, bis zum wahrscheinlichen Tod von der Elektrogerät der Person, haben gezeckt, nicht gesucht, gewohnt. Passivresistenz war also an allen Feldern. Und auf der anderen Seite, quasi alle Probanden, die den Test unterbrochen, sind über die ganze Sequenz bis zu den letzten Formen für Resistenz Weitergehen. Sequenz also so im Sinn von den sechs Formen von Resistenz zu verstehen. Für ist nicht mehr so und nicht mehr machen, da fluchen, da lachen oder diskutieren, kritisieren, oder schließlich mal Engel oder nicht mitmachen und dann definitiv aufbrechen. Das ist die Leute, die letztendlich ihre Gehorsam und die resistiert tun, ob all oder ob die meiste von den sechs Formen oder Techniken von der Resistenz von der subtiler passiver Resistenz bis zur öppener, wiederholter Resistenz. Was kann ich aus all dem schließen? In allgemeines resultat das Normal, dass Resistenz nie so binär ist, wie de Milgram das durchgestellt hat. Verlöschen und resistieren Geschehen nicht nur im einfachen ja prinzip sondern auch mehr oder weniger komplexe Sequenzen. Aufgrund der Komplexität und dem Prozesscharakter vom vollständigen Resistieren und auch ein paar Psychologen gezweifelt, ob ein Milgram seine eigene Interpretation von den Testern ganz richtig war. Was er auch gezweifelt hat, außer also, ob es sich wirklich am Gehorsam, Par rapport zu einer Autorität handelt, oder echte Gehorsam par rapport zu einem verbalen, repetierten Druck vom Experimentator. Das kann ich diskutieren. Obwohl die Variationen von den verschiedenen kausalen Faktoren, die wir gesehen hatten, nicht direkt darauf hinweisen. Ganz falsch aus ist die Interpretation also auf alle nicht. Man wird nach weiteren Gründen dafür gesehen, so zu denken. Auf jeden Fall können wir zurückhalten, dass schon eine Länge von der Interaktion oder, in oder Resistieren also nicht mit einem Reiz-Reaktionsschema zu erklären oder zu verstehen sind. Verhaltenspsychologische Aussätze treten heute kurz. Interaktionsanalyse, wie sie in der Soziologie, in der Ethnologie oder auch in der Psychologie benutzt werden, sind heute notwendig für die Subtilität des Phänomens Bisschen mehr genau an das zu fassen. Durch dem Reiz, dem Urder und der Reaktion, dem Folgen oder Resistieren, gibt es immer ein einen ganzen Prozess von Verhalten, und Hin und Her. An den Hin und Her heißt auch ein Hin und von in internen psychischen Prozessen. Folgen oder Resistieren hat also immer etwas von mehr oder weniger komplizierter Negotiation. Mit sich selber und mit den anderen follow oder resistieren besteht nicht an einer einfachen Ausführung oder einem einfachen Handeln, das auch an der extrem vereinfachten Situation von dem Milgram-Tester ein überraschend vielschichtig geht, sowohl von den äußeren Interaktionen wie von den internen Prozessen abweist. So weit ungefähr kann man mit den experimentalpsychologischen und interaktionellen Analyse gehen. Nun wissen wir schon besser mehr. Wir erstaunlich vollkommen, aber auch resistieren sie können. Wir wissen, wie regelmäßig oder rasend viel kommen. Wir können eine Reihe von äußeren Ursachen, wie Gruppen, wie Arten von Verhältnissen, die Gehorsam verbessern, schon besser anwenden. Auf ihre technische technische Gebrauch vom Gehorsam gehen so Resultate schon durch. Die Psychologie, die Propaganda, die Marketing und Manipulation, aber auch die Foltertechniker, interessieren, können sich auch so und nicht so beschränken. Doch wie kann so so der dass eine Psychologie, die hier aufhält, eigentlich auch eine technische Psychologie ist. Eine Psychologie, die aber wissen will, was geschieht, wenig geschieht oder nicht geschieht, als nach Krebs ist nach ganz ganz Die Testeranstatistiken Statistiken so nach nicht ganz viel über das eigentlich psychologische aus. Der Text zu technisch handlungs- und manipulationsorientierter Psychologie sieht nach nicht viel aus über die Beweggründe, über die Motive oder die komplizierten Gefühls- und Gedankenprozesse, die Hanaten zu wollen, die Hanaten äußerlicher Beobachtung auflaufen. Wir wissen zwar dann ungefähr, wenn nie Menschen voll oder nicht, Wir man den Menschen im Detail geht, so nach nicht beginnt. Was interessant wäre, das wir Kulisse vom Handeln und von den Interaktionen zu gucken. Also das zu machen, was an Romanen oder Theaterstücken geschieht, die uns Personen nicht nur an ihren Handlungen, nehmen, sondern auch mit ihrem Bandleben durchstellen. Und da ist es eine von den interessantesten Ideen, im Moment Psychologie als Wissenschaft zu verlassen, justement einen Blick auf Romanen zu werfen die das behandeln. Weil da lehren wir mehr Seher, mehr über die Menschen, denen wir bislang nur geguckt haben, kennen, wir ganz viele Psychologiestudien, Artikel oder Bücher. Diesmal also ab die nächste Kirche die zwei klassischen Romane, die auf das Frohen einfachen.